Die Bedienungshilfe wird bei Windows 10 erleichterte Bedienung genannt. Hier lassen sich diverse Einstellungen zur barrierefreien Bedienung eines Windows-Systems tätigen. Dieses Video soll einen Überblick über die vielfältigen Möglichkeiten verschaffen. Die erleichterte Bedienung ist bei Windows in drei Hauptkategorien Sehen, Hörvermögen und Interaktion aufgeteilt. Doch bevor wir tiefer einsteigen, hier zwei Tipps, wie Sie die erleichterte Bedienung schnell finden. Klicken Sie auf Start, Einstellungen und wählen Erleichterte Bedienung. Oder Sie tippen Erleichterte Bedienung in das Suchfenster der Taskleiste ein. Text vergrößern. Über diesen Schieberegler können Sie die Schriftgröße aller Texte ändern. Die aktuell gewählte Textgröße sehen Sie an dem Beispieltext darüber. Sie können zudem auch einstellen, dass nicht nur Texte größer erscheinen, sondern auch das gesamte Erscheinungsbild eines Programms oder einer App. Das Deaktivieren von Animationen und Transparenzen in der Fensterdarstellung kann auch zu einer verbesserten visuellen Wahrnehmung beitragen und sogar Windows schneller machen, da auch die Darstellung von Animationen und Transparenzen Rechenleistung kostet. Beachten Sie hier die veränderte Darstellung beim Schließen des Fensters. Cursor und Zeiger hier können Sie die Größe und die Darstellung des Mauszeigers an individuelle Vorlieben oder Möglichkeiten anpassen. Bildschirmlupe Die Bildschirmlupe tut genau das, was der Name vermuten lässt. Sie vergrößert den Bildschirmbereich um den Mauszeiger herum. Über die Tastenkombination Windows-Taste und Plus wird sie gestartet. Über ein erneutes Drücken der Windows-Taste und dem Plus- oder Minuszeichen können Sie weiter rein- oder rauszoomen. Die Bildschirmlupe folgt dabei dem Mauszeiger und springt automatisch in ein Texteingabefeld, wenn sich dieses öffnet. Sie können noch weitere, feinere Einstellungen tätigen, beispielsweise die Bildschirmlupe automatisch mit dem Hochfahren des Computers aktivieren. Farbfilter. Unter der Rubrik Farbfilter können eben diese zur besseren Sichtbarkeit individuell an das Sehvermögen angepasst werden. Über weitere Einstellungen können auch sogenannte Farbenblindheitsfilter aktiviert werden. Hoher Kontrast. Auch hier können Einstellungen zur besseren Sichtbarkeit vorgenommen werden. Diese betreffen das gesamte Design von Windows. Durch einen Klick auf die Farbfläche kann der Farbwert verändert werden. Nach der Eingabe eines Designnamens steht uns dieses im Schnellzugriff zur Verfügung. Wenn die Sprachausgabe über entsprechenden Schalter oder die Tastenkombination Windows-Taste und Steuerung und Eingabe aktiviert wird, werden die einzelnen aktiven Bildschirmelemente vorgelesen. Überschriften Ebene 1. Willkommen bei der Sprachausgabe. Dies ist die Startseite der Sprachausgabe. Über die Pfeiltaste oben oder unten können Sie die aktiven Bildschirmelemente durchwechseln. Über die Pfeiltaste links oder rechts können Sie einzelne Buchstaben durchblättern. In weiteren Menüs können hier zusätzliche Einstellungen und Personalisierungen vorgenommen werden. Hier kann beispielsweise eine andere Stimme oder die Betonung von Satzzeichen eingestellt werden. Audio. Hier gibt es nicht viel zu erklären. Über den Schieberegler kann die Ausgabelautstärke eingestellt werden. Zudem können Audiowarnungen visualisiert werden. Zusätzlich zu einem Hinweiston blinkt dann der ganze Bildschirm. Untertitel. Auch dieses Menü verrät uns in der Überschrift bereits, was hier eingestellt werden kann. Über diverse Dropdown-Menüs kann das Erscheinungsbild der Untertitel an das eigene Sehvermögen angepasst werden. Diese Einstellungen gelten allerdings für abgespielte Videodateien. Die Untertitel von Streaming-Plattformen wie YouTube und Netflix bleiben von diesen Einstellungen unbeeinflusst. Mit Windows-Taste und H wird die Diktierfunktion aktiviert. Die Spracherkennung kann nicht nur zum Diktieren genutzt werden, sondern kann auch zur Steuerung des Computers dienen. Editor starten. Guten Tag, Komma. Neue Zeile. Neue Zeile. Dies ist ein Test der Spracherkennung. Punkt. Leerzeichen. Fragezeichen. Ausrufezeichen. Die Spracherkennung ist zwar intuitiv, erfordert aber dennoch Einarbeitung und das Lernen bestimmter Befehle. Editor schließen. Ja. Eingabe. Unter dem Menüpunkt Tastatur lässt sich unter anderem die Bildschirmtastatur aktivieren. Diese ist nicht nur bei Tablets und anderen Geräten ohne physische Tastatur nützlich, sie ermöglicht beispielsweise die Texteingabe über ein Augensteuerungssystem. Die sogenannte Einrastfunktion lässt nach der Aktivierung die Sondertasten einrasten. Tastenkombinationen, die das Drücken von zwei Tasten gleichzeitig erfordern, lassen sich nun durch das Drücken der Tasten nacheinander auslösen. In diesem Beispiel wird der Windows Explorer nicht über die Tastenkombination Windows-Taste und E geöffnet, sondern mithilfe der Einrastfunktion über das Drücken von Windows-Taste, Windows-Taste und dem Buchstaben E nacheinander. Neben weiteren speziellen Einstellungen kann auch die Anschlagverzögerung aktiviert werden. Windows ignoriert nun kurze oder wiederholte Tastenanschläge und kann so Fehleingaben aussortieren. Wird die Option Maus über eine Zehner-Tastatur steuern aktiviert, lässt sich der Mauszeiger mit Hilfe der Zahlen auf der Tastatur steuern. Wird zusätzlich noch die Steuerung-Taste gedrückt, beschleunigt der Mauszeiger seine Bewegung. Leider wird das Augensteuerungssystem, welches uns zur Verfügung steht, von Microsoft noch nicht vollumfänglich unterstützt. Es kann nicht über die erleichterte Bedienung verwendet werden, sondern benötigt ein herstellereigenes Programm.